und ich werde heute Abend durch dieses Webinar führen. Wir sprechen heute Abend über ein Thema, was uns alle in den letzten Monaten, glaube ich, sehr beschäftigt hat. Unsere Gasversorgung, günstiges Gas oder warme Wohnungen im Winter. Das war eigentlich in Deutschland immer eine Selbstverständlichkeit. Und das stand plötzlich auf der Kippe. Erdgas war von der Bundesregierung in Deutschland eigentlich als Brücke auf dem Weg Richtung Klimaneutralität gedacht. Nach dem beschlossenen Atom- und Kohleausstieg sollte Erdgas dann als Übergangstechnologie die Transformation hin zu einem erneuerbaren Energiesystem ermöglichen. Die aktuelle Energiekrise ist jedoch vor allen Dingen eine Krise bei der Gasversorgung. Unsere Industrie hat äh, lange Zeit von dem günstigen Gas aus Russland profitiert, aber wir haben uns natürlich auch sehr von einem Exporteur abhängig gemacht und noch dazu dessen autokratische Tendenzen ignoriert. Und jetzt tragen wir eben die schwierigen und teuren Konsequenzen. Durch die Gaskrise hat sich der Handlungsdruck bei der Energiewende verdreifacht. Also neben der Klimakrise haben wir jetzt auch stark gestiegene Energiepreise und eine gefährdete Versorgungssicherheit. Und das heißt, die Energiewende ist nochmal dringlicher, aber auch komplexer ähm, geworden. Was wir außerdem auch nicht vergessen sollten in all den Diskussionen über die aktuelle Lage ist, dass Erdgas eine klimaschädliche fossile Technologie ist, aus der wir eben auch so schnell wie möglich aussteigen müssen, um die Klimakrise einzudämmen. Denn Erdgas produziert Methanemissionen, das ist ein sehr potentes Treibhausgas und trägt sehr stark zur Erderhitzung bei. Und das heißt, bereits vor 2030 muss unser Verbrauch von Erdgas deutlich sinken. Stellen sich daher viele Fragen kurzfristig. Was ist der aktuelle Stand bei unserer Gasversorgung? Wie kommen wir angesichts der aktuellen Lage durch den Winter? Welche Abhängigkeiten, aber auch welche Ausweichmöglichkeiten gibt es in der Industrie beim Heizen und bei der Stromversorgung? Und langfristig, äh, woher und unter welchen Bedingungen bekommen wir äh, in Zukunft unser Gas? Kann Erdgas weiterhin eine Brücke zur Klimaneutralität sein? Ähm, aber auch die Frage, welche Auswirkungen hat die aktuelle Krise auf unsere Emissionen? Äh, welche Fahrtabhängigkeiten, welche Logins werden durch die aktuellen Notfallmaßnahmen und den Neubau fossiler Infrastruktur geschaffen? Diese Fragen treiben bestimmt auch viele von Ihnen und von euch um und wir wollen heute Abend versuchen, sie zu beantworten. Dafür haben wir Isabel Braunger eingeladen. Äh, vielen Dank, dass du dir heute Abend die Zeit nimmst und deine fachliche Expertise zur Verfügung stellst. Du äh, forschst aktuell an der Europa-Universität Flensburg in der Abteilung Energie- und Umweltmanagement und du bist außerdem Gastwissenschaftlerin am äh, Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin. Vorher warst du ähm, schon wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Nachwuchsforschungsgruppe Exit an der TU Berlin und deine Forschung befasst sich vor allen Dingen mit Transformationsprozessen in, im Energiesektor. Und du warst auch schon vorher beim NABU in der Umweltbildung tätig und bist auch nebenbei noch Sprecherin der Landesarbeitsgruppe für Energie der Grünen in Berlin. Also äh, vielseitig engagiert und in diesem Thema eine sehr gute Expertin. Wir freuen uns, dass du heute Abend dabei bist. Und ähm, Du wirst uns heute Abend in zwei Vortragsteilen erklären, welche Rolle Erdgas aktuell und in Zukunft bei der Energieversorgung in Deutschland spielen kann. Der erste Vortragsteil wird sich vor allen Dingen mit dem aktuellen Stand der Gasversorgung beschaffen, äh, befassen und im zweiten Teil werden wir dann einen Blick werfen auf die Rolle von Erdgas auf dem Weg zur Klimaneutralität. Und nach den beiden Vortragsteilen haben wir dann jeweils 15 Minuten Zeit für Ihre und Eure Fragen, ähm, und auch gerne Kommentare und ähm, die könnt ihr in das Frage- und Antwortfenster schreiben oder ihr könnt sie auch gerne hier live bei uns auf der Bühne stellen. In dem Fall würdet ihr dann per Video oder per Ton zugeschaltet und das heißt, wer das gerne machen möchte, ähm, schreibt dann gerne ein V für Video oder T für Ton vor die Frage in den Chat und dann kann ich das berücksichtigen und euch hier zu uns auf die Bühne holen. Bevor wir jetzt gleich äh, beginnen, würden wir gerne noch ein bisschen über Sie und Euch erfahren, ähm, uns interessiert, äh, wo Sie wohnen, welchen Bezug äh, ihr zum heutigen Thema habt und ob ihr Gas als Brücke zur Klimaneutralität seht. Und dafür haben wir jetzt hier eine kleine Fragenbatterie eingeblendet und bitten da einmal um Beantwortung. Lassen wir noch mal ein bisschen Zeit, bis alle antworten konnten. Und dann sehe ich hoffentlich gleich die Ergebnisse. So, also wie vielleicht nicht überraschend viele Zuhörende aus der Großstadt oder einer mittelgroßen Stadt. Viele aus äh, dem Bereich Politik, äh, Aktivismus, äh, aber auch äh, ein großer Teil aus privaten Interesse. Das freut uns natürlich sehr. Ähm, und bei, der, bei Gas als Brücke zur Klimaneutralität ist das Bild sehr gespalten, aber was auf jeden Fall feststeht, äh, die Minderheit sagt, ja, es ist unverändert eine Brücke zur Klimaneutralität, wie es geplant war. Von daher sind wir da, glaube ich, sehr gespannt, was du uns dann gleich erzählen wirst, Isabel. Ähm, vielen Dank für die Antworten. Ähm, bevor ich jetzt gleich an dich übergebe, Isabel, wollte ich noch kurz äh, Rita Hoppe und äh, Stefan Stoll äh, danken, ähm, die heute Abend das Webinar mit mir zusammen organisiert haben. Und ähm, damit würde ich sagen, Isabel, du hast das Wort. Vielen Dank. Ich äh, teile noch schnell meine Präsentation. Okay, dann versuche ich das jetzt mal. Ich bekomme hier so eine Anfrage. Maria, weißt du, woran das liegen könnte, dass wir die Präsentation nicht sehen können? Ähm, leider nein, aber vielleicht, Isabel, versuchst noch nochmal, über oben den Reiter Bildschirmpräsentation, ähm, die dort drüber zu starten. Hm, wo meinst du genau? Also oben in dem roten Bereich, neben Animationen. Also, da gibt es halt eine Reiter. Dann steht da Bildschirmpräsentation. Ah. Genau. Ähm, ja. so. Ah, super. Vielen Dank. Gerne. Jetzt möchte ich gerne noch meine Referenten an sich ziehen. Ähm So, seht ihr jetzt meine Präsentation oder den Referentenansicht? Wir sehen die Präsentation. Super, wunderbar. Äh, dann vielen Dank äh, erstmal für äh, die technische Hilfe. Und ähm, vielen Dank, liebe Anna, äh, für äh, die freundliche Vorstellung. Jetzt habe ich ein weiteres Problem und zwar komme ich nicht mit den Folien weiter. Hi, hi hi. So, so okay. Ähm, genau, also vielen Dank nochmal für die freundliche Vorstellung. Du hast es ja schon gesagt, deswegen ähm, spare ich mir hier die Zeit, äh, nochmal meine Affiliation zu nennen. Aber ich möchte äh, trotzdem nochmal ganz kurz darauf eingehen. Ähm, Gas, gefährdete Versorgungssicherheit und Brücke zur Klimaneutralität ist ähm, der Titel der heutigen Veranstaltung. Und wie du schon ähm, auch eingangs erklärt hast oder kurz darauf eingegangen bist. Der Vortrag ist ähm, unterteilt äh, in zwei ähm, Teile. Anfangen möchte ich gern äh, mit dem Status quo, also äh, welche Bedeutung hat Erdgas eigentlich als Energieträger für Deutschland, wo für die, der Verwendung, äh, woher importieren wir äh, unser Erdgas aktuell und äh, wie steht es da um die Versorgungssicherheit? Ich will da auf beides eingehen, also Pipeline-Gas und LNG-Importe, also LNG, Liquefied Natural Gas, Flüssiggas ähm, auf Deutsch und ähm, versuche da dann auch noch mal so ein bisschen den Blick zu weiten und auch ähm, die EU mit in, den, in die Betrachtung einzubeziehen. Ähm, ich werde kurz auf äh, aktuelle Artgaspreise, Großhandelspreise und Speicherfüllstände eingehen und ähm, auch nochmal einen Ausblick Winter 23, 24 geben. Ähm, wie sieht es da aus mit der Versorgungssicherheit? Im zweiten Teil äh, wird es mehr um äh, die Klimawirkung von Erdgas gehen. Also darauf werde ich jetzt in dem ersten Teil ähm, nicht eingehen können. Die erste Frage: Wofür? Äh, oder wie wichtig ist der Energieträger Erdgas in Deutschland und wofür verwenden wir es? Einmal hier der Primärenergieverbrauch ähm, 20, 2021 und 1990 äh, im Vergleich dargestellt. Ähm, in diesem Kreisdiagramm, die gelbe Fläche, ähm, steht oder äh, bildet Erdgasabgase. Ähm, und man sieht hier schon, 2021 war Erdgas ähm, der zweit äh, Wichtigste Energieträger in Deutschland mit 27 Prozent. Und ähm, was man auf der Grafik auch noch ganz gut sehen kann, ähm, Erdgas ist äh, der einzigste fossile Energieträger, dessen ähm, ja, Nutzung äh, sich seit 1990 eigentlich erweitert hat. Alle anderen fossilen Energieträger, da ist die Nutzung zurückgegangen. In welchen Sektoren oder für was nutzen wir das Gas? Hier sieht man einmal den Energie, gesamten Energieverbrauch auf die einzelnen Sektoren verteilt, also wo wird wie viel verwendet und dann nochmal die einzelnen Sektoren abgebildet. Man sieht im Verkehr nutzen wir eigentlich, also sind Gase bisher eigentlich vollkommen irrelevant, Während sie in der Industrie ähm, immerhin 37 Prozent, äh, des er das ähm, äh, Energiekonsums ausmachen. Ähm, hier kann man sagen: ähm, In der Industrie wird ähm, Erdgas äh, vor allem äh, für die äh, Bereitstellung von Prozesswärme genutzt, also Hochtemperaturwärme, Wärme äh, bis ähm, teilweise über 1000 Grad und als äh, Grundstoff. Äh, für die Produktion. Dann in den Haushalten verwenden wir auch ähm, äh, Gase als ja, meisten Energieträger oder am um, umfangreichsten genutzten Energieträger mit fast 40 Prozent. Auch hier zur Bereitstellung von Wärme, allerdings Niedrigtemperaturwärme, also Gebäudewärme. Das Gleiche gilt eigentlich für Gewerbehandel und Dienstleistungen. Ähm, auch hier spielt Gas äh, eine Rolle, wenn auch nicht ähm, so äh, eine große wie in der Industrie und bei den Haushalten, aber ähm, ähnlich wie bei den Haushalten wird es eben hier auch für die Gebäudewärme ähm, genutzt. Ähm, Vielleicht noch einmal kurz zurück. Wir können auch sehen, in allen Sektoren verwenden wir Strom. Auch wieder hier mit der Ausnahme im Verkehrssektor eher gering. Und auch für die Stromproduktion verwenden wir Erdgas. Und zwar betrug 2021 der Anteil für die Stromerzeugung 15%. Prozent und hier in der Grafik kann man auch noch mal im Zeitverlauf sehen: ähm, Erdgas, die Erdgasnutzung hat sich auch bei der äh, Stromerzeugung, ähm, ja, wurde, wurde sozusagen stetig ähm, häufiger oder mehr auf den Energieträger zurückgegriffen. Woher bekommen wir das Gas? Ähm, in Deutschland, ähm, das sieht man oben jetzt in diesem, wieder in diesem Tortendiagramm. Ähm, haben wir 2020 in äh, über 50 Prozent, also 55 Prozent des Erdgases aus Russland bezogen. Norwegen war auch ein sehr großer ähm, Lieferant, äh, so wie die Niederlande. Und man kann sagen, ähm, ja, diese Aufteilung mit immer wieder ein bisschen Verschiebungen, ähm, das war in den letzten Jahren relativ konstant. Ähm, konstant war auch, dass die ähm, Lieferungen aus den Niederlanden ähm, zunehmend geringer wurden, einfach weil dort das große Erdgasfeld in Groningen ähm, ja, weniger genutzt wird und eben auch bis 2024 äh, komplett geschlossen werden soll, weil es dort vor Ort eben zunehmend zu ähm, ähm, Erdbeben gekommen ist. Das ist auch der Grund, warum äh, da in diesem Plan jetzt auch festgehalten wird, ähm, und also trotz der ähm, ja, Erdgaskrise oder Energiekrise, in der wir uns gerade befinden. Weiter unten oder links im Bild sieht man ähm, nochmal im Balkendiagramm, wo die EU ihren ähm, Erdgas bezieht. Und hier ist beides erfasst, also sowohl äh, Importe über LNG als auch über Pipeline. Ähm, denn teilweise haben wir eben auch ähm, ja, Exporteure, die, ähm, äh, die in die EU über beide Wege liefern, beispielsweise auch ähm, Russland. Also wir bekommen auch ähm, LNG über, äh, also auch aus Russland ähm, angelandet. Und deswegen fand ich diese Grafik einmal ganz spannend, ähm, dass auch ähm, ja, sozusagen in den... In den ähm, äh, in den Mengen dann zu sehen, wie sie auch tatsächlich ankommen. Und äh, man sieht auch in ähm, der EU ist der Import von Erdgas aus Russland relativ hoch. Ähm, auch wenn wir 2022, Sie also haben wir jetzt nur das erste und zweite Quartal abgebildet, äh, einen Rückgang haben, sieht man aber trotzdem, dass auch der Anteil an russischem äh, Erdgas ähm, immer noch äh, vergleichsweise hoch ist. Bis Ende des Jahres wird es wahrscheinlich 55 Prozent weniger ähm, Importe aus Russland sein ähm, als äh, in den Jahren zuvor, aber es macht immer noch einen großen Anteil aus. Ähm, dann sehen wir auch, wir haben noch. Ähm, Norwegen als sehr großen Lieferanten, äh, Algerien anders als in Deutschland ähm, und äh, was man auf der Grafik auch ganz gut sehen kann, auch andere äh, LNG-Importländer ähm, haben in 2022 eine größere. Rolle gespielt. Eine wichtige Information dazu vielleicht noch der Erdgas, also die Erdgasproduktion sowohl in der EU als auch in Deutschland sind relativ gering. In der EU waren es ungefähr 11 Prozent und in Deutschland sind es 5 Prozent 2020 gewesen oder 2021. Also die Importabhängigkeit bei Erdgas ist relativ hoch. Hier auf der Abbildung kann man nochmal sehen, ein bisschen, also sehr vereinfacht dargestellt, was sind so die wichtigsten Importrouten. Hier rot markiert sind die Pipelines, über die russisches Gas in die EU kommt. Dann gibt es eben Pipelines nach Norwegen. Ähm, hierüber wurde ähm, tatsächlich auch äh, dieses Jahr 10% mehr Erdgas geliefert als im vergangenen Jahr. Dann haben wir ähm, hier noch im Süden Pipelines aus Algerien. Ähm, auch hier ist ähm, die Liefermenge angestiegen dieses Jahr. Ähm, und wir haben noch äh, Pipeline-Flüsse aus Aserbaidschan ähm, auch hier haben wir sozusagen, also haben wir ähm, eine Steigerung der Lieferungen dieses Jahr äh, gesehen. Ähm, allerdings ist, sozusagen, also ist, der, ist der Import, ähm, die Importmöglichkeiten sind relativ ausgeschöpft. Es gibt noch ähm, ja, Möglichkeiten, ein bisschen mehr Artgas aus ähm, Algerien in die EU zu liefern, aber äh, tatsächlich ist es eben so, dass die Pipeline-Kapazitäten relativ ausgeschöpft sind. Ähm, eine andere Möglichkeit, ähm, Erdgas ähm, zu importieren, ist eben über ähm, sogenannte LNG-Terminals. Die sind hier ähm, rot markiert und ähm, LNG ähm, ist ja äh, durch jetzt die ähm, Energiekrise, in der wir uns auch befinden, in der medialen Präsenz ähm, stark, ja, also es wird sehr viel darüber berichtet. Ähm, und das ist auch der Grund, warum ich diese Folie noch mit reingenommen habe, um einmal nochmal ähm, ein, ja, ein klareres Bild davon zu zeichnen, was LNG eigentlich ist, welche Infrastruktur man dafür braucht. Einmal ist LNG im Grunde ganz normales ähm, Erdgas. Es wird genauso äh, gefördert und äh, verarbeitet wie Erdgas, was wir über die Pipelines bekommen. Ähm, es wird dann äh, aber eben nicht äh, über hohen Druck in, äh, über Pipelines transportiert, sondern ähm, erstmal verflüssigt, das heißt auf ähm, minus 160 Grad heruntergekühlt. Und dann wird das eben das stark komprimierte Erdgas. Ähm, der stark komprimierte Energieträger auf ähm, ähm, Schiffe verladen, auf Tanker, die das dann im Prinzip, ähm, das Gas in die ganze Welt verschiffen können. Dafür braucht es dann eben ein Anlandeterminal. Das kann jetzt wie hier in der Abbildung ein landseitiges Terminal sein, also ein fest ähm, installiertes Terminal. Ähm, es kann aber auch eben äh, ein äh, schwimmendes Terminal sein, also eine sogenannte FSRU, Floating Storage and Regasification Unit. Ähm, die unterscheiden sich im Prinzip dadurch, dass, wie der Name schon sagt, die äh, FSRU sozusagen ein schwimmendes Import-Terminal ist. Und an diesem Import-Terminal wird am Ende nichts anderes gemacht, als das Erdgas, das flüssige Erdgas, wieder in seinen gasförmigen Aggregatszustand zurückversetzt. Und dann kann das Gas ganz normal, wie jedes andere, also Pipeline-Erdgas auch, durch die ganz normale Erdgasinfrastruktur weiter transportiert werden. Ähm, das heißt eben aber im Umkehrschluss auch, man braucht entsprechende ähm, Pipeline-Kapazitäten dann vor Ort, um dann eben auch das Erdgas äh, von der Anlandestelle ins äh, Netz transportieren zu können und meines Wissens ist ne, in allen vier Standorten, die ähm, gerade äh, in Deutschland in also die in Deutschland vorgesehen sind, um solche Terminals zu installieren, muss es zumindest eine Erweiterung ähm, der, der, des Pipeline-Netzes geben. Okay, ähm, auf der Grafik vorher konnte man schon sehen, dass die LNG-Importe angestiegen sind ähm, und hier auf der Grafik sieht man nochmal ein bisschen besser aufgeschlüsselt, woher der Zuwachs an LNG kam, also aus welchen Exportländern und ganz ähm Klarer Vorreiter hier äh, im Vergleich zum Vorjahr, zweites Quartal 2021, 2022 sieht man, ähm, die USA äh, haben ihre Exporte nach Deutschland, äh, nach, äh, in die EU ähm, stark ausweiten können, aber eben auch ähm, russisches LNG spielt ähm, noch eine wichtige Rolle und ist auch also sozusagen eine größere Rolle als im vergangenen Jahr noch. Alle anderen Exporteure konnten mehr oder weniger ihre, ähm, ja, den Umfang ihrer Exporte beibehalten. Dann hier nochmal ähm, zu, den, zu den LNG Terminals. Es gibt in der EU schon ähm, relativ ja, äh, umfassende Kapazitäten an Import äh, Terminals. Ähm, die sind in der Lage, bis zu 40% Prozent des europäischen Gasbedarfs äh, zu decken. Hier sieht man in der, also die blaue Linie zeigt die durchschnittliche Auslastung aller Terminals. Ähm, und dann sind noch einzelne ähm, Länder, also die Terminals in einzelnen Ländern äh, ab gebildet, einmal Frankreich, Italien, Spanien und UK. Ähm, das sind aber nicht alle Länder, die ähm, über ein Terminal verfügen, sondern das ist jetzt einfach nur mal so eine Auswahl. Und ich hätte das wollte das zeigen, weil man hier auch ganz gut sieht, ähm, die ähm, lila Linie, das sind die Terminals in ähm, Spanien. Spanien verfügt über äh, relativ viele ähm, Kapazitäten, aber die sind eben nicht ausgeschöpft worden, unter anderem deswegen auch, weil ähm, Pipeline-Kapazitäten ähm, äh, um das, um das Gas dann von äh, Südwesteuropa nach Zentraleuropa zu transportieren, gar nicht auf diese Flussrichtung ausgerichtet sind, sondern sie sind eigentlich darauf ausgerichtet, dass man Gas von Zentraleuropa ähm, Richtung äh, dann Westen transportiert, also sozusagen äh, über Deutschland dann. So. Ähm Genau, ich habe das schon erwähnt. Äh, Europa verfügt bereits über äh, relativ umfassende LNG-Importkapazitäten. Uh, ungefähr 170 Milliarden Kubikmeter können importiert werden im Jahr. Ähm, in Planung, ähm, und das sieht man hier auf der Grafik nochmal ähm, abgebildet in Grün, sind weitere ungefähr 80 Milliarden ähm, Kubikmeter bis 2026 in der EU plus ähm, 70 Milliarden Kubikmeter, die wir in Deutschland gerade ähm, an Importterminals planen. Darunter sind sozusagen, also das sind jetzt beide zusammengefasst, die ähm, ähm, schwimmenden Terminals sowie die landseitigen. Ähm, dazu interessant finde ich auch die Informationen über den LNG-Markt. Ähm, also, sozusagen die globale Perspektive, die Exportperspektive. 2023 haben wir vermutlich ähm, zusätzliche LNG-Mengen von rund 20 Milliarden Kubikmeter auf dem LNG-Markt. Ähm, ein Gutteil davon ist aber auch schon von ähm, China äh, ja, unter Vertrag. Ähm, das ist dieses Jahr hatten wir eben die Situation, dass ähm, auch, also, Aufgrund verschiedener ähm, Gegebenheiten China die kontrahierten Mengen nicht alle verbraucht hat und äh, eben dann teilweise weiterverkauft hat sozusagen also so dass ähm, ähm, Mengen davon auch nach Europa ähm, importiert werden konnten wie das sozusagen sich das in 2023 entwickelt ist muss man dann sehen ähm, insgesamt kann man sagen, dass das aber eine relativ ähm, schlechte Ausgangssituation ist, auch um Langfristverträge abzuschließen und äh, die bräuchte man jetzt ja eigentlich dadurch, ja, um langfristig sozusagen auch mehr Mengen ähm, auf äh, dem LNG-Markt ähm, zu bekommen. Ähm, dann wollte ich hier auch noch ganz kurz was zu den Preisen sagen. Ähm, ich bin schon ein bisschen über der Zeit, deswegen versuche ich mich noch kurz zu fassen, als ich geplant hatte. Ähm, und zwar sieht man hier einmal, also ähm, Erdgas kann ja sozusagen über Langzeitverträge gehandelt werden, aber eben auch an der Börse und hier sieht man den Börsenstrompreis. Einmal ähm, die obere Abbildung ist ähm, der Preis am TTF, also das ist der virtuelle ähm, Gashandel in den Niederlanden, der gilt auch als Referenzwert für europäische Erdgaspreise. Ähm, den wollte ich einmal zeigen, um, weil man hier in dieser ähm, langen Zeitleiste sehen kann, wie stark ähm, die Erdgaspreise eigentlich angestiegen sind. Das begann schon Mitte, Ende letzten Jahres. Ähm, das hat verschiedene Gründe, unter anderem auch, weil eben nach der Corona-Pandemie die globale Wirtschaft sich ähm, wieder erholt hat, Gasnachfrage höher war, die Gasproduktion innerhalb der EU gesunken ist, Lieferungen aus ähm, Russland schon zurückgegangen sind. Also man sieht schon, letztes Jahr, Ende letzten Jahres, die, die Situation am Gasmarkt war schon angespannt und die Preise sind massiv angestiegen ähm, nichts im Vergleich zu den Preissteigerungen, die jetzt sozusagen dieses Jahr ähm, die wir dieses Jahr gesehen haben und ähm, diesen, also in der Abbildung unten sieht man den Preis die Preise auf dem, äh, in der deutschen ähm, Gashandelszone und ähm, da ist auch noch mal interessant zu sehen also es gibt sozusagen also den, hier einmal den ähm, äh, Day Ahead Preis in Orange abgebildet und den Futures Manza Head Preis ähm, in Blau und da sieht man ähm, dass zwar Ende ja im Oktober ähm, September Oktober die Preise gesunken sind aber eben auf dem äh, Months ahead Preis äh, also der manzer head preis nicht so stark wie ähm, der äh, kurzfristige Preis. Das eben auch daran lag, dass perspektivisch klar war, okay, sobald die Heizsaison ähm, beginnt, ähm, wird die Gasnachfrage wieder steigen. Ähm, dann hier noch was zu den äh, Speicherfürständen. Einmal in der Abbildung ähm, im Hintergrund äh, die deutschen ähm, Erdgasspeicher und im Vordergrund die Speicher in äh, der EU und man sieht einmal ähm, jetzt in der hinteren Abbildung in Deutschland, ähm, ja, die Erdgas, äh, Speicher sind voll. Ähm, das ist sehr gut, das ist eine sehr gute Ausgangssituation jetzt auch, um ähm, in die Heizsaison zu starten. Aber was man eben auch sieht, ähm, ist, dass die Speicherstände nicht ähm, viel voller sind, als wir sie in den vergangenen Jahren hatten. Also ähm, es, es steht uns nicht viel mehr Erdgas zur Verfügung. Und das Gleiche, ähm, so sieht es eben auch in der EU aus. Also ähm, die Situation ist aktuell positiv zu bewerten, aber ähm, Speicher, ähm, also Ausspeicherungen, Wer ähm, sind in der Regel auch nur für 20 bis 40 Prozent ähm, der äh, des ähm, Heizbedarfs, werden die decken die sozusagen ähm, und der Rest muss äh, stetig sozusagen weiter importiert werden. Ähm, ich bin schon ein bisschen über der Zeit, deswegen überspringe ich ähm, diese Folie. Ähm, die glaube ich braucht relativ viel Zeit, ähm, um die zu erklären. Aber ich möchte noch was dazu sagen. Ähm, wie sieht es denn aus mit den Einsparungen, die wir aktuell haben? Ähm, einmal kann man sehen, dass wir tatsächlich ähm, im Gebäudewärmebereich einiges einsparen konnten. Da ist sozusagen hat sich das ein bisschen nach ähm, ja zeitlich verschoben, also die hohen Preise wurden sofort durchgereicht und mit der politischen Situation ist es da aber dann noch mal konnte da nochmal deutlich mehr eingespart werden. In der Industrie haben wir einen kontinuierlichen Zuwachs an Einsparungen und im Stromsektor, da zeichnet sich kein ganz klares Bild ab, aber da spielen eben auch noch mehr Faktoren als jetzt nur Preise eine Rolle. Okay, und dann äh, komme ich jetzt äh, für meinen ersten Vortragsteil erstmal ähm, zum Schluss. Ja, vielen Dank, liebe Isabel, ich glaube, wir sehen alle, da ist so viel Infos und auch so viele offene Fragen, da könnten wir, glaube ich, mehrere Abende mit füllen, aber ich glaube, du hast einen sehr guten ersten Einstieg hier präsentiert. Ich habe direkt zwei kleine Klärungsfragen, also wenn ich das richtig verstanden habe, ist, ähm, erhalten wir aktuell weiterhin Gas aus Russland, aber eben nicht über Pipelines, sondern in der Form von LNG? Ähm, könntest du das nochmal klarstellen? Und ähm, die Frage nochmal, das Gasangebot, wenn ich das richtig verstanden habe, wird ja weiterhin knapp bleiben, auch in den nächsten Jahren. Ähm, inwiefern kaufen wir denn dann als Deutschland oder als EU anderen Ländern vielleicht das LNG weg, einfach weil wir einen höheren Preis bieten können? Das wäre auch mhm. nochmal eine interessante Perspektive. Mhm. Ähm, also zur ersten Frage, ähm, wer, wen meinst du mit wir? Meinst du jetzt Deutschland oder die EU? Genau, Deutschland. Okay, ähm, also... Mh, Aktuell kommt äh, immer noch Gas aus Russland über Pipelines äh, sozusagen nach Europa, aber nach Deutschland kommt davon zurzeit nichts mehr, also Nord Stream 1 und über Polen. Ähm, die äh, Pipelines sind ja aktuell auf Null. Ähm, aber ja, also es kommt LNG ähm, über LNG-Terminals in der EU an und davon wird auch ähm, ein Teil, äh, vermutlich nach Deutschland gelangen, ja, also ich kann jetzt nicht sagen, wie hoch der Anteil ist, der dann tatsächlich ähm, nach Deutschland fließt, aber ich bin mir auch gar nicht sicher, ob es äh, diese Information überhaupt gibt, weil es ja sozusagen auch über Zwischenhändler teilweise dann gehandelt wird und wenn man dann ähm, eine gewisse Menge kauft, weiß man ja vielleicht auch als Einkäufer gar nicht unbedingt, woher kommen die jetzt ganz genau. Ähm, dann die andere Frage, äh, woher stammt dann das zusätzliche LNG, das wir in der EU äh, jetzt importieren? Ähm, ja, das ist schon so, dass es also es waren nur teilweise ähm, Mengen, die äh, zusätzlich bereitgestellt werden konnten und der andere Teil wurde dann eben auf dem kurzfristigen Markt eingekauft und ähm, Insbesondere, wenn man in den asiatischen Raum schaut, sieht man eben, dass dort ähm, zwar äh, verschiedene Länder versucht haben, LNG am Spotmarkt zu kaufen, aber ähm, da in, ne, also einfach überboten wurden, also dies, diese Preise einfach nicht bezahlen konnten, die gerade am, ähm, ja, dann am Spotmarkt dort, ähm, ähm, ja, das LNG gekostet hätte. Ich glaube, besonders, ähm, Interessantes Beispiel ist da Pakistan. Ähm, die konnten 80 Prozent, also der deren ähm, ähm, also Erdgaskauf am Spotmarkt ist um, um 80 Prozent zurückgegangen im Vergleich zum Vorjahr. Ähm, sie wollten das kaufen, aber sie konnten es eben nicht, weil sie überboten wurden. Und der der andere, As also genau, und bei Pakistan war das sozusagen so ein Fall. Und das betrifft auch andere asiatische Länder, ähm, dass die, die der ähm, also das sozusagen nicht auf freiwilliger Basis geschehen ist, dass das ähm, LNG nach Europa gegangen ist. Ein anderer Fall ist China, ich hatte es kurz im Vortrag auch erwähnt, ähm, Mengen, die eigentlich für China gedacht waren, ähm, konnten dann in, in Europa genutzt werden und das ist eben äh, für das kommende Jahr äh, unklar, ob das weiter so der Fall sein wird. Ähm, ein anderer Punkt sind aber auch FSRUs, also diese Floating äh, Regasification in Storage Units. Ähm, äh, das sind ja, ähm, ja sehr große Schiffe, die jetzt nicht unbedingt vom Fließband kommen, sondern da gibt es eben ein gewisses Kontingent, ähm, die aktuell äh, zur Verfügung stehen. Und ähm, auch da muss man sagen, hat jetzt Europa ziemlich zugeschlagen und ähm, da die Kapazitäten für sich in Anspruch genommen. Das bedeutet eben auch, dass ähm, andere Länder und gerade im asiatischen Raum ähm, Projekte, die jetzt in Planung waren, nicht äh, realisiert werden können, sprich ähm, Importkapazitäten fehlen dann dort auch für die Märkte. Ja, danke. Das sind, glaube ich, nochmal interessante Einblicke und eine Perspektive, die hier oft äh, nicht ausreichend mit betrachtet wird, wenn wir über, äh, darüber sprechen, dass wir Erdgas ersetzen müssen, was wir jetzt nicht mehr aus Russland bekommen. Ähm, ich würde mich jetzt mal ähm, an meinen Kollegen Stefan wenden und ihn fragen. Äh, bestimmt gibt es viele Fragen im Chat. Vielleicht könntest du uns äh, mal zwei, drei gesammelt äh, reingeben. Ja, es gibt äh, ziemlich viele ähm, Fragen im Chat. Es, ähm, die Leute, unsere Zuschauenden sind sehr beschäftigt mit den LNG, äh, mit dem Komplex des LNG. Und äh, da gibt es eine Reihe Verständnisfragen. Da würde ich mal zwei rausgreifen. Mhm. Ähm, die Frage, wie hoch ist der Energieaufwand bei der Verflüssigung und Wiedervergasung von LNG? Und dann haben wir hier noch, wie hoch sind denn die Effizienzverluste von LNG gegenüber Erdgas, durch die unter, unter anderem durch die notwendigen Umwandlungsprozesse? Das wären so zwei technische Fragen. Und willst du wollt ihr erst auf die Antworten oder soll ich noch weitere Fragen vorlesen? jetzt? Vielleicht kannst du noch eine Frage mit reingeben. Ja, dann gibt es hier gleich noch also so die politische Dimension von LNG, die etwas provokante Fragen, Frage, gibt es LNG-Ursprungsgebiete, in denen nachweislich keine Menschenrechtsverletzungen stattfinden? Das wäre dann noch äh, so eine etwas andere Dimension. Ja, danke hm. dir, Stefan. Und dann ähm, übergebe ich direkt das Wort an dich, Isabel, äh, gerne auf alle drei Fragen, hm. falls du kannst. Ich weiß gar nicht, ob ich die Fragen jetzt wirklich so im Detail äh, exakt beantworten kann, aber ähm, also, ich hatte es ja vorher gesagt, ein Runterkühlen auf minus 160 Grad, das braucht natürlich einen gewissen Energieaufwand und der Aufwand, LNG zu transportieren, energetisch ist höher, als es über eine Pipeline zu transportieren. Es kommt dann aber auch wieder auf die Frage, da, also ne, die, welche Strecke muss ich transportieren? Von wo kommt das LNG dann? Eine kürzere Strecke ist dann natürlich ein geringerer Verlust als eine längere Strecke. Deswegen, ähm, so ganz klar kann ich die Frage nicht beantworten, aber ähm, energetisch kann man vielleicht schon allgemein sagen, dass es aufwendiger ist, äh, LNG zu transportieren als jetzt Pipeline ähm, über Pipelines. LNG-Ursprungsgebiete ohne Menschenrechtsverletzungen? Na, also, das finde ich schwer zu beantworten. Also, die größten Lieferanten ähm, sind eben Australien, USA, Katar. Ähm, ja, In, inwiefern es da zu Menschenrechtsverletzungen kommt bei äh, der Förderung von Gas, weiß ich nicht. Aber ich weiß auch nicht, inwiefern es zu ähm, ja, bei Pipeline-Gas zu Menschenrechtsverletzungen kommt. Also äh, wie da die Situation beispielsweise in Russland gewesen ist, kann ich auch nicht einschätzen. Ja, danke dir. Also das wäre auf jeden Fall dann nochmal eine spannende Frage, die wir auch äh, mitnehmen können äh, aus der Debatte, glaube ich. Ähm, mit Blick auf die Uhr, Stefan, kannst du uns vielleicht noch äh, so zwei äh, weitere Fragen aus dem Chat ähm, vorlesen und dann können wir auch langsam Richtung zweiten Vortragsteil übergehen. Okay, das mache ich gerne. Die habe ich, ich habe noch zwei Fragen gesammelt unter Verschiedenes. Das eine ist, warum spielt Biogas hier keine Rolle? Macht in Dänemark, also Biogas macht in Dänemark immerhin 20 Prozent der gesamten Gasmenge aus. Und dann schade, dass die Situation für 2023, 2024 nicht dargestellt wurde. Könntest du dazu noch was sagen zu der erwarteten Situation? Mhm. Ähm, ja, Biogas. Wir hatten das, ähm, also äh, die, die, die die Punkte, die wir gern in diesem Vortrag abgedeckt hätten. Ähm, muss muss sich relativ zusammendampfen, weil ähm, 15 Minuten doch irgendwie nur in begrenzter Zeitraum sind. Deswegen spielte jetzt Biogas auch keine Rolle. Tatsächlich muss man aber auch sagen, also auch Biogas herzustellen, ähm, dafür braucht man erstmal Biomasse, die muss man haben. Also das ist nur in begrenzten Umfang ähm, einfach. Machbar und dann ähm, muss man sich genau überlegen, okay, wo will man das denn langfristig ähm, einsetzen, sozusagen diesen Energieträger. Ähm, dass es äh, so viel ausmacht in Dänemark, kann eben aber auch sein, dass Dänemark ähm, vergleichsweise äh, wenig Gas ähm, nutzt. Ähm, dann die Situation 2023, 2024, da wollte ich auf der Folie vor allem darstellen, das war ein Szenario der IEA. Ähm, da wollte ich einfach nochmal aufzeigen, wie wichtig es einfach ist, aktuell ähm, Erdgas zu sparen, weil äh, alles, was wir jetzt aus den Speichern rausholen, müssen wir 2023 auf dem äh, ja, Markt wieder einkaufen. Die Preise sind relativ hoch. Also im Vergleich zum, zum Sommer sind sie gerade niedrig, aber im Vergleich zu den Preisen, die wir gewohnt sind, sind sie enorm angestiegen. Ähm, die Situation ist knapp. Also ich hätte es auch dargestellt, es ist nur begrenzt möglich, ähm, auf dem globalen lng jetzt kurzfristig sehr viel mehr Mengen ähm, zur Verfügung zu stellen. Dafür braucht es einfach auch neben der Importkapazität, die wir jetzt versuchen aufzubauen, eben auch eine relativ ja große Exportkapazität, teilweise auch die Erweiterung ähm, von äh, äh, Gas- Gewinnungsstätten und das ist ähm, ja in so einem kurzen Zeitraum einfach nicht möglich. Wir haben die Situation, ähm, ich habe auch kurz am Rande erwähnt, ähm, ich glaube, ich habe es mittlerweile schon zweimal erwähnt, dass ähm, wir dieses Jahr ähm, Mengen aus China bekommen haben, die äh, dort nicht genutzt wurden. Ähm, das ist für nächstes Jahr Wissen wir das nicht, wie sich das entwickelt wird, aber voraussichtlich. Ähm, also man kann nicht darauf setzen. Dann hatte ich am Anfang auch noch mal aufgezeigt, Erdgasimporte aus Russland sind immer noch relativ hoch. Also Anfang des Jahres waren die einfach noch sehr, sehr konstant. Auch was über Pipelines kam. Ähm, wir haben ähm, diese komfortable Situation oder diese Situation vielleicht nächstes Jahr nicht mehr, dass wir noch weiteres Gas aus Russland bekommen. Ähm, von daher, also die Lage wird sich nicht entspannen, im Gegenteil, es wird wahrscheinlich noch schwieriger sein, ähm, die Speicher zu füllen, ähm, weswegen es jetzt sehr, sehr wichtig ist, ähm, Erdgas zu sparen, um eben ähm, die Versorgungssicherheit auch noch im kommenden äh, Winter 2023, 2024 gewährleisten zu können. Ja, danke nochmal für diese Erklärung. Und ich glaube, es ist auch eine super Überleitung zu dem zweiten Teil, weil Grund, es gilt ja jetzt nicht nur kurzfristig, sondern auch mittel- und langfristig, das beste Gas und das beste Energie ist eigentlich die, die wir nicht verbrauchen. Also jetzt Effizienz und Suffizienz ist natürlich nicht nur wichtig für die kurzfristige Versorgungssicherheit, sondern auch langfristig dann auf dem Weg in Richtung Klimaneutralität. Deswegen würde ich vorschlagen, kommen wir vielleicht zum zweiten Vortragsteil und dann haben wir ja danach nochmal Möglichkeiten für Rückfragen. Und ich erinnere auch nochmal, Sie können sich und ihr könnt euch gerne auch hier live zuschalten, wenn ihr kommentieren wollt oder eine Frage live stellen wollt. Das ist das auch möglich? Und dann übergebe ich direkt nochmal an dich, Isabel. Mhm. So. Und wieder äh, leider diese kurze technische Unterbrechung. So. Genau, in diesem zweiten Teil wollte ich ja nochmal auch auf äh, die Rolle von Gas hin zur Klimaneutralität eingehen. Ähm, in Ergänzung zu dem jetzt rein, ähm, ja, äh, vielleicht Energie, äh, zur rein energiewirtschaftlichen Perspektive im ersten Teil ähm, und vielleicht als allererstes äh, die Frage nach CO2-Emissionen, weil ähm, Anna, du hattest es ja am Anfang kurz erwähnt, äh, Erdgas wurde auch so sozusagen als Brücke, ähm, Brückentechnologie bezeichnet. Ähm, worauf basiert das? Das ist einfach, weil Erdgas relativ sauber verbrennt. Und im Vergleich zu jetzt, ähm, hier habe ich mal äh, ein Braunkohlekraftwerk dargestellt, ähm, entsteht eben in einem Gaskraftwerk ähm, viel weniger CO2 bei der Erzeugung äh, von Strom. Ähm, man kann so sagen, sozusagen so Pi mal Daumen, also es ist jetzt ein Braunkohlekraftwerk, ein Steinkohlekraftwerk, ähm, emittiert ein bisschen weniger CO2. Man kann aber es ist sozusagen so eine Pi-mal-Daumen-Regel, so die Hälfte des CO2 entsteht ähm, bei der Erzeugung mit, ähm, von Strom mit Erdgas anstelle von Kohle. Ähm, aber ich finde es auch immer wichtig, an dieser Stelle äh, nochmal auch zu schauen, ähm, ja, es ist eben immer noch relativ viel CO2 im Vergleich zu ähm, anderen äh, ähm, ja, Möglichkeiten der Stromgewinnung, wie jetzt hier äh, Windkraft. Und ähm, was ganz häufig dann in der Debatte nicht erwähnt wird, was du dankenswerterweise jetzt aber in der Einleitung ähm, gemacht hast, ähm, Erdgas ist nicht nur... Ähm, wenn man sozusagen die Klimawirkung betrachtet, ist nicht nur die CO2-Emission bei der Verbrennung relevant, sondern eben auch die Methan-Emission in der Vorkette. Und also Erdgas besteht zu einem großen Teil aus Methan. Und Methan ist eben ein sehr klimawirksames Treibhausgas. Und es wirkt vor allem in den ersten 20 Jahren nach der Emission sehr stark. Neueste Zahlen sagen, oder... Ja, aktuelle Zahlen äh, sagen, ähm, es wirkt in diesem Zeitraum von 100 Jahren äh, 87 mal, äh, in diesem Zeitraum von 20 Jahren 87 mal stärker als äh, CO2 in der Atmosphäre und auf einen Zeitraum von 100 Jahren äh, gesehen immer noch 36 mal äh, stärker. Ähm, und diese Zahlen, also äh, die, die, ähm, treibt, das Treibhausgaspotenzial, ähm, äh, da wird oft beispielsweise auch mh, im Umweltbundesamt noch mit veralteten Zahlen, mit veralteten Faktoren gerechnet. Ähm, damit steht dann Erdgas äh, unverdienterweise ähm, oft besser da, als es eigentlich der Fall ist. Ein anderer Punkt ähm, ist eben aber auch dieser Zeitraum, in dem es wirkt. Also ähm, in Betrachtungen wird oft eben nur dieser 100-Jahres-Zeitraum ähm, angeschaut, aber ähm, gerade wenn man ähm, auch den Blick auf Klimakipppunkte richtet, ist es eben auch wichtig, Kurzzeitanalysen zu machen. Und es kann eben sein, dass wenn man sozusagen in relativ naher Zukunft relativ hohe Methanemissionen hat, dass man, damit schneller an äh, Klimakipppunkte kommen also Kipppunkte, ähm, die ähm, dann auch nicht mehr zurückdrehbar ähm, sind. um jetzt irgendwie ein anschauliches Beispiel vielleicht mal zu nennen, ähm, sind äh, Methanemissionen aus Permafrostböden. Ja, wenn Permafrostböden geschmolzen sind und das Methan in der Atmosphäre, in die Atmosphäre entweicht, wird es eben weiter ähm, ähm, ja, klimawirksam oder stärker klimawirksam und somit ähm, treibt der Klimawandel sozusagen sich selber an. Das sind diese Kipppunkte, die man dann eben schneller erreichen kann mit ähm, einem höheren Methanausstoß in ähm, der äh, auf kurzfristige Sicht. Und das Problem mit Methan ähm, Methanemissionen ist auch, dass wir dazu aktuell noch nicht unbedingt ähm, zuverlässiges Datenmaterial haben. Ähm, in Deutschland gibt es keine Pflicht zur Messung, äh, noch nicht von Methanemissionen. Und die Methanemissionen, von denen wir ausgehen, das sind Schätzwerte der Industrie. Ähm, genau, Bisher fehlen uns da dann einfach ähm, tatsächlich auch verlässliche Daten. Und dass das aber wichtig wäre, zeigen ähm, Untersuchungen aus den USA, da sieht man, ähm, dass vor Ort Messungen ähm, Methanemissionen äh, gemessen haben, die 60 Prozent höher lagen als die, ähm, die vorher ähm, geschätzt wurden. Ähm, es gibt seit 2020 in der EU die Methanstrategie. Allerdings sieht die eben auch nur vor, die Datenlage zu verbessern, ähm, Emissionen besser zu erfassen. Aber dann haben wir immer noch das Problem, dass wir Methanemissionen noch nicht reduziert haben und auch keinen Pfad für die Reduktion haben. Und das wäre ähm, tatsächlich aber auch eben wichtig, sich das mal anzuschauen. Und vielleicht noch kurz, die. Äh, das erkläre ich jetzt auf der nächsten Folie, aber ich wollte noch kurz äh, was zu den Bildern zeigen, die man hier sieht. Ähm, was immer auch ein Problem ist, also Methanemissionen sieht man nicht mit bloßem Auge. Das sieht man an dem oberen Bild. Das äh, wurde sozusagen dieselbe Anlage äh, in einer entsprechenden ähm, Kamera äh, aufgenommen, die, ähm, die das ausströmende Methan sichtbar gemacht hat. Ähm, Methan riecht eben auch nicht. Also äh, man kennt ja diesen Erd oder Gasgeruch, den vielleicht, oder vielleicht kennen Sie den, wenn Sie mit, mit Gas kochen, wenn Sie so einen Herd haben. Der wird aber nur zugesetzt. Also das eigentliche Gas riecht nicht. Ähm, deswegen ist es eben so wichtig, solche Messungen tatsächlich dann auch durchzuführen. Es gibt jetzt ähm, immer mehr auch Daten, die über Satelliten äh, gewonnen werden. Und das sieht man hier auf dem unteren Bild. Also das sieht man sozusagen ähm, Methanemissionen ähm, von Pipelines, die äh, über einen Satellit aufgenommen wurden. So warm ist es wichtig, sich Methanemissionen anzugucken. Ähm, dafür habe ich, ähm, wollte ich diese, äh, diese Grafik noch zeigen. Und hier sieht man, ähm, die tatsächlichen, äh, also die Methankonzentration in der Atmosphäre, wie sie gemessen wird im Vergleich zu ähm, Klimaschutzszenarien vom IPCC. Und, ähm, ja, also, da kann man ganz gut erkennen: Seit 2014 haben wir eben einen massiven Anstieg an Methan, ähm, in, also oder steigt die Methankonzentration in der Atmosphäre sehr stark an. Ähm, und die, die äh, ja, dieser beobachtete, diese beobachtete Anstieg nähert sich schon eher dem 3 bis 5 Grad-Szenario an und liegt weit über dem, was wir emittieren dürfen oder was, was wir sozusagen die Konzentration wir haben dürfen, ähm, wenn wir noch das 2 Grad-Ziel erreichen wollen. Es ist aktuell noch unklar, woher ähm, dieses Methan stammt, also was sozusagen die Quelle dafür ist. Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass 50 Prozent dieser Methan-Emissionen ähm, aus, Anthropologie, also aus äh, menschengemachten Quellen stammen. Ähm, ein Drittel davon ist auch auf fossile Energieträger zurückzuführen oder kann damit in Verbindung gebracht werden. Also es gibt auch sehr viel Methanemissionen in der Landwirtschaft. Aber eben, also fossile Energieträger spielen tatsächlich auch eine, eine relevante Rolle und da eben vor allem die Gas- und Ölförderung. Und hier auf der Folie nochmal dargestellt verschiedene Klimaschutzszenarien, wie müsste sich der Erdgasverbrauch eigentlich entwickeln. Äh, langfristig und da sieht man die ähm, lila eine Linie, das sind eben die ähm, ja, bisherigen ähm, Erdgasverbräuche in der EU und äh, dann sind drei ähm, Klimaschutzszenarien, also der Verlauf der, äh, der Erdgasnutzung in drei Klimaschutzszenarien dargestellt und man sieht eben schon, bis 2030 muss ähm, der Verbrauch von Erdgas deutlich sinken und ähm, auch nach 2030, natürlich Erdgas ist immer noch ein fossiler Energieträger, ja auch wenn 50% Prozent weniger CO2 bei der Stromerzeugung ähm, entstehen als jetzt bei ähm, Kohle, ähm, ist es immer noch ein fossiler Energieträger und ich mache jetzt gerade selber diese Rechnung auf, aber das ist auch nicht mehr der Fall, wenn es relativ hohe Vorkettenemissionen gibt. Ähm, also wenn es sehr viele Leckagen gibt, dann ähm, ist dieser dieser Vorteil, den Erdgas bezüglich oder im Vergleich zu anderen Energieträgern fossilen Energieträgern noch hat, wird auch immer kleiner. Ja. Also ähm, genau. Dann ähm, habe ich jetzt so schnell gesprochen ähm, und äh, weil ich noch im Flow war, und kommen schon zu meinem Fazit. Aber das ist schön. Dann habe ich dafür ein bisschen mehr Zeit. Ähm, was äh, möchte ich jetzt für Schlussfolgerungen ziehen, auch aus den Punkten, die ich jetzt ähm, in dem, auch im ersten Teil äh, der Präsentation und jetzt hier auch zur Klimawirksamkeit von Erdgas ähm, ähm, dargestellt habe? Einmal, ähm, ja, Erdgas, eine Brücke, ähm, würde ich nicht teilen, diese Ansicht, weil eben Methan ein sehr äh, potentes ähm, Treibhausgas ist und ähm, die, die, äh, wie in der letzten Folie dargestellt, Erdgasnutzung muss eben deutlich sinken, um Klimaschutzziele einzuhalten. Ähm, wir haben auch gesehen, ähm, es muss eine Verbrauchsreduktion äh, stattfinden. Die bleibt, also das ist einfach notwendig. Wir können ähm, den Wegfall russischer Erdgasimporte nicht komplett über ähm, lng zurzeit decken. Ähm, dafür fehlen nicht, oder da ist aktuell das Nadelöhr eben nicht die LNG-Import-Kapazitäten, ähm, ähm, die wir gerade versuchen aufzubauen, sondern es ist einfach auch der globale LNG-Markt, der nicht mehr ähm, äh, Mengen aktuell zur Verfügung stellt. Das heißt also, um die Versorgungssicherheit zumindest 2023, 2024 20, zu gewährleisten, muss es zu Einsparungen kommen. Ähm, und um Klimaschutzziele einzuhalten, muss eben, äh, ja, muss diese Verringerung des Erdgaskonsums auch ähm, stattfinden. Das heißt, hier können eigentlich Synergien genutzt werden. Und deswegen fände ich es eigentlich wichtig, dass wir auch nochmal ähm, aufgrund, also auf, wirklich auf Basis jetzt der energiepolitischen und geopolitischen Lage, die wir aktuell haben, ähm, neue Berechnungen anstellen. Ähm, wie stark können wir den Erdgasbedarf tatsächlich ähm, mit kurz- bis mittelfristig reduzieren und dann basierend auf diesen ähm, Erkenntnissen ähm, ja, neue Infrastruktur planen. Und das auch in einem gemeinsamen europäischen ähm, Vorgehen. Ähm, zum einen, um Stranded Assets zu vermeiden oder sogenannte Log-In-Effekte zu vermeiden. Ähm, was heißt das? Also, solche Infrastrukturvorhaben oder in solche Infrastrukturen, Importterminals wie Exportterminals, aber auch Pipelines, die haben eben sehr lange ähm, ja, äh, Amortisationszeiträume. Das heißt, man muss sie relativ lange betreiben, um die hohen Investitionskosten, die man am Anfang hatte, ähm, wieder ähm, Rauszubekommen, ähm, wenn das eben nicht möglich ist, also wenn die Laufzeit zu kurz ist, dann kommt es zu sogenannten Stranded Assets, ähm, also ja, Investitionen, verlorenen in Investitionen, ähm, oder wenn man eben die Infrastruktur weiter betreibt, auch über äh, den Zeitraum ja, 2040, 2050 hinaus, ähm, dann kommt es zu eben diesen Log-In-Effekten, also das die Nutzung von den fossilen Energieträger ähm, verstetigt wird. Ähm, genau, das wäre dann ein, ähm, auch ein, eine, eines meiner Fazite, dass man wirklich die Investitionen in zusätzliche Importinfrastruktur versucht auf das äh, absolut Notwendige zu minimieren, einfach um diese ähm, Effekte zu verhindern. Ähm, im Hinterkopf, dass LNG weiterhin knapp sein wird. Also, ich spreche jetzt immer nur über einen relativ kurzen Zeitraum, 2023, 2024, aber auch darüber hinaus ja, ist, ist es nicht äh, äh, unbegrenzt verfügbar sozusagen. Ähm, LNG wird auch perspektivisch teuer bleiben. Also äh, natürlich, wenn das Angebot wächst, werden Preise sinken. Aber wir haben trotzdem die Situation, ähm, dass wir jetzt die vergangenen Jahre, Jahrzehnte davon profitiert haben, dass wir sehr günstiges äh, russisches Erdgas importieren konnten. Ähm, diese Preise werden wir mit LNG einfach nicht erreichen. Ähm, dann ein Punkt ist natürlich, Abhängigkeit von Energieimporten bleibt bestehen. Ähm, auch wenn man diversifiziert, ähm, gibt es, wird man Preisschwankungen ähm, ja, aufgrund des globalen Marktes, also es gibt keinen globalen Markt für Erdgas, aber trotzdem also es immer so, ähm, man, man ist einfach Preisschwankungen aufgrund von geopolitischen ähm, Begebenheiten, äh, die man selbst nicht beeinflussen kann, abhängig und man ist natürlich auch abhängig von gewissen Exporteuren. Gleichzeitig gibt es die sogenannten No-Regret-Maßnahmen, ähm, Erhöhung von Energieeffizienz, zum Beispiel durch Gebäudedämmung, aber eben auch massiver Ausbau von erneuerbaren Energie um, äh, Energien, auch in der Bereitstellung von Wärme. Also da auch so ein bisschen den Blick zu weiten, weg von nur ähm, Stromproduktion. Anna, ich sehe dich, ich bin auch gleich fertig. Ähm, auch hin zur Wärme. Also ja, wir, wir haben Wärmeproblem aktuell und auch das kann man angehen und das muss jetzt einfach sehr schnell passieren. Ähm, und da möchte ich gerne enden mit einem Zitat, das ich aus einer ähm, aus einer Studie der IEA und die IEA, also International Energy Agency ähm, ist wirklich nicht dafür bekannt, dass sie jetzt so ähm, äh, ja äh, äh, stark gegen äh, fossile Energieträger sich stark macht, aber ähm, in der aktuellen Energiekrise sagt sie eben auch, dass es super notwendig ist, wirklich auch strukturelle Maßnahmen ähm, Reduktion der Erdgas äh, des Erdgasverbrauchs in Europa umzusetzen, um tatsächlich die Versorgungssicherheit gewährleisten zu können. Ja, danke, Isabel. Und es äh, tut mir leid, dass ich so auf die Uhr hier <lacht> gucke. Das ist leider bei so zeitlich begrenzten Webinaren äh, immer das Problem. Ähm, vielen Dank. Es war ein sehr äh, differenzierter und auch kritischer äh, Blick auf ähm, Erdgas, jetzt auf dem Weg in die Klimaneutralität. Ähm, ich würde direkt nochmal rückfragen, ähm, kannst du vielleicht nochmal zwei, drei Worte sagen? Du hast das ja angedeutet, also der... Ähm, Verbrauch von Erdgas muss ja auch vor 2030 schon deutlich zurückgehen und da ist dann meine Frage, inwiefern brauchen wir dann überhaupt all die fossilen Infrastrukturen, die wir jetzt gerade neu errichten? Also gibt es nicht eigentlich einen Widerspruch zwischen der ganzen LNG-Infrastruktur und den langfristigen Verträgen, die wir jetzt abschließen, mit den nationalen Klimazielen, die wir auch erreichen wollen? Und was wären sonst die Alternativen? Also weniger Infrastruktur zu bauen oder zum Beispiel nur die Floating-Import-Terminals und keine Stationen? Nähern. Vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen und ich würde vielleicht mich direkt zu Stefan auch wenden, dass du uns auch noch ein, zwei Fragen dazu gibst. Darauf war ich jetzt noch nicht vorbereitet. Warte mal kurz. Ich muss mal eben mein Dokument öffnen. Sonst kann Isabel ja auch ah, erstmal nee. schon mal loslegen. Also, es gab einige Verständnisfragen nochmal oder Anmerkungen zu dieser ganzen Methangeschichte. Zum Beispiel, eine Zuschauerin schreibt bezüglich negativer klima Was hat es mit dem Faktor 104 auf sich, den man immer mal wieder hört? Also auf jeden Fall über 100 und dann äh, eine technische Frage. Gibt es Methanmessungen? Kann man für Methanmessungen Satelliten nutzen? Bei CO2 ist das ja auch möglich. Das sind jetzt zwei Fragen, die ich mir rausgesucht hatte. Ähm, ja, brauchen wir die gesamte Infrastruktur, die jetzt aufgebaut wird? Also ich finde es diese Frage stelle ich mir auch und ich kann sie jetzt nicht in einem 30-minütigen Vortrag ähm, komplett äh, beantworten, aber ich habe versucht, einfach so Informationen zusammenzutragen, ähm, die mir relevant erschienen, um auch diese Frage beantworten zu können. Also ich glaube, dass dieser äh, gemeinsame europäische Weg, sehr wichtig ist, also man muss jetzt eben auch im Blick haben, wenn wir Terminals landseitig bauen in Deutschland, Norddeutschland, wie schnell können wir die fertigstellen? Sind wir damit tatsächlich schneller fertig als unsere europäischen Nachbarländern, wo jetzt auch Terminals gebaut werden? wie kann man auch deren äh, Kapazitäten nutzbar machen. Aktuell funktioniert das ja auch und ähm, man konnte jetzt ja auch dieses Jahr beobachten, wie ähm, mit der aktuell bestehenden Importinfrastruktur zumindest ja unter dem Vorbehalt, dass auch ähm, stark ein Erdgaseinsparungen stattgefunden haben aber man hat es eben trotzdem geschafft, mit der bestehenden Infrastruktur Speicher, also den Speicher aufzufüllen. Ja, wir hatten auch noch ähm, russisches ähm, Erdgas, aber eben auch über die LNG-Terminals importiert. Ähm, von daher wäre es einfach auch nochmal gut, da ähm, ähm, ja, noch stärker zu kommunizieren, auf welcher Datenlage, denn da die deutsche Regierung gerade... Ähm, ja, ihre Analysen oder, oder ihre Planungen vornimmt, weil, wie auch, das habe ich eben auch beschrieben, also der, der Erdgasverbrauch wird ja auch bis 2030 sinken und ähm, kann man nicht Maßnahmen jetzt auch schon vorziehen, die äh, man, also beispielsweise Effizienzmaßnahmen oder Umrüstung, Umstellung auf die äh, Produktion ähm, mit erneuerbaren Energien, also, kann man da nicht einfach zügiger vorangehen und diese das, die, die finanziellen Mittel, die man jetzt sozusagen für den Bau der ähm, Erdgasinfrastruktur nutzt, eher in diese Maßnahmen stecken? Ähm, ja, schwer abschließend zu beantworten. Aber genau, den einen Punkt, den hatte ich ja auch noch in meinem Vortrag gemacht, ähm, können diese Importinfrastrukturen, die jetzt aufgebaut werden, dann überhaupt ausgelastet werden? Also wird dieses ähm, Erdgas überhaupt dann ähm, auf, dem, auf dem Markt zur Verfügung stehen? Und wenn ja, wann? Also, äh, die letzten Tage kam ähm, ja auch die Nachricht, dass es jetzt einen ersten ähm, Liefervertrag mit Katar gibt. Ähm, das sind drei Milliarden Kubik. Äh, Meter, die da 2026, ab 2026 jährlich nach Kunstbüttel geliefert werden sollen. Aber das natürlich ist ähm, natürlich ne, mit den Mengen an Kapazitäten, was ich vorher meinte, die da aufgebaut werden, also noch relativ wenig. Ne? Also ja, es ist ein Schritt in... Also es ist etwas, aber es ist jetzt auch nicht ähm, ähm, noch nicht ausreichend. Ähm, und dann hast du noch einen, einen anderen Punkt genannt, ja, den fand ich auch, finde ich auch relevant, Langfristverträge, also das hatte man ja auch in der Präsentation gesehen, ähm, äh, LNG-Infrastruktur, also es braucht auch einfach, ja, Exportinfrastruktur, es braucht vielleicht auch die Erschließung neuer Gasfelder, all das muss ja finanziert werden, deswegen ähm, sind natürlich auch Exporteure daran interessiert, Langfristverträge zu machen und gerade ist man da eine relativ schlechten Verhandlungspositionen, würde ich sagen, und sich da jetzt dann auch wirklich so lange Zeit festzulegen, ja, vielleicht wird man, also man wird nicht drum rumkommen, aber das zu so versuchen zu beschränken, ist natürlich schon auch äh, perspektivisch relevant. Ähm, den äh, Methanfaktor 104, ähm, das finde ich jetzt, also kann, kann ich gerade selber, bräuchte ich glaube ein paar mehr Informationen, wo, wo äh, also, um was für einen Zeitraum, also kann ich gerade nicht beantworten, da weiß ich zu wenig, denn äh, Methan-Messungen, äh, ähm, ja, da hatte ich ja diese Bilder gezeigt auf der Folie, also das ist möglich, ähm, über Satellitenbilder ähm, zumindest Leckagen zu identifizieren, ähm, wie genau das dann machbar ist, ähm, das weiß ich nicht. Also es ist schon immer noch auch notwendig, direkt an die Infrastrukturen zu gehen und um zu schauen, ähm, wo kommt denn tatsächlich, ähm, wo ist denn die genaue Methanleckage. Aber es äh, gibt schon äh, Satelliten, auch die dazu in der Lage sind. ja. Ja, danke dir, Isabel. Das hattest du ja auch im Vortrag dann kurz schon angesprochen mit den Satelliten ähm, und dann jetzt nochmal präzisiert. Ich hoffe, das ist dann jetzt klar. Ähm, zu dem äh, Faktor 100, die Frage bezog sich darauf, dass dieser ähm, Klimaimpakt von, von 87, den du genannt hattest, dass, ähm, ob das nur ein Mittelwert ist, ähm, also ob es quasi auch sein kann, dass es noch eine höhere Klimawirkung hat, äh, das Methan. Darauf zielte glaube ich die Frage ab. Und ähm, ich würde direkt noch anschließen, ähm, weil das hast du ja jetzt auch noch mal betont, wir brauchen wahrscheinlich gar nicht die ganze Infrastruktur, die wir jetzt aufbauen und dass man da wirklich noch mal kritisch mit den Zahlen auch unserer Klimaziele rangehen sollte und sich das überlegen sollte. Und dann aber noch mal die Frage, die Infrastruktur soll ja dann auch in der Zukunft für grünen Wasserstoff genutzt werden. Ist, und Wasserstoff ist ein großes Thema, also müssen wir jetzt glaube ich nicht detailliert aufmachen, aber nur die kurze Frage, ist die Infrastruktur, die wir denn bauen, dann wahrscheinlich auch schon auf Wasserstoff Ausgelegt oder ist das dann auch noch mal ein großer Aufwand mit hohen Kosten, das darauf umzurüsten? Also, der, okay, jetzt habe ich das verstanden. Ähm, ja, das ist natürlich auch Gegenstand ähm, weiterer Untersuchungen, wie hoch ähm, der, die Klimawirksamkeit von Methan ist und da gibt es auch durchaus ähm, höhere Zahlen. Das ist richtig. Ähm, Wasserstoff, äh, ja. Ähm, es ist ja vor kurzem eine Studie auch des äh, Fraunhofer-Instituts rausgekommen, die sich das noch mal genauer anschauen, inwiefern es tatsächlich möglich ist, die Infrastrukturen umzurüsten. Und das, äh, die Ergebnisse spiegeln da auch meinen Kenntnisstand wieder. Ähm, ich hatte, ich hab, beschäftige mich schon relativ lange mit LNG-Terminals. Ähm, und äh, das war ja immer schon auch ein Argument, das dafür ins Feld geführt wurde. Ähm, es ist, also zum einen ist noch überhaupt nicht klar, wie Wasserstoff tatsächlich mal transportiert werden wird. Ähm, Wasserstoff kann man auch über Pipelines transportieren. Wasserstoff auf Schiffen zu transportieren ist relativ aufwendig. Also, man muss Wasserstoff, um ihn zu verflüssigen, erstmal auch nochmal 90 Grad kälter machen als LNG. Also, ähm, dann sind wir schon bei minus 250 Grad. Das muss natürlich bei der Materialbeschaffenheit dann auch bei so einem Importterminal mit berücksichtigt werden. Ähm, aber ähm, wir, also es, es, es gibt noch gar nicht wirklich, ähm, es gibt keine Schiffe, die Wasserstoff transportieren können, auch nicht im großen Maßstab. Es ist noch relativ unklar, also ne, das, das ist noch in, in einem sehr frühen Stadium. Und ähm, gerade wird eben auch überlegt, ob nicht. Ähm, Wasserstoff äh, dann vielleicht zum Beispiel äh, in Ammoniak umgewandelt werden soll und dann als Ammoniak transportiert. Da hätte man eben den Vorteil, dass es dafür äh, eben schon entsprechende Infrastruktur gibt, ähm, also entsprechende Schiffe. Ähm, das, das, das ist schon äh, lange sozusagen kommerziell machbar. Aber da hat man eben wiederum das Problem, wenn man nicht den Ammoniak äh, selbst nutzen will, äh, sondern wirklich eben äh, Wasserstoff braucht, dann müsste man es erst rückumwandeln und das ist, eben wieder was, wo technisch noch nicht, also wo, wo eben auch erst nochmal weiter dran vorstellen muss und ähm, eben auch, das dann noch skaliert werden muss. Von daher ähm, hinzukommt, wir wissen auch noch nicht, wo, wo wird der Wasserstoff dann ähm, tatsächlich produziert. Also auch das, also diese Kapazitäten sind ja auch noch nirgends aufgebaut, die gibt es noch nicht. Es gibt erste Partnerschaften, aber auch da ist man noch in einem relativ frühen Stadium. Dass man jetzt gerade noch schwer einschätzen kann, was wird woher in welchen Mengen tatsächlich kommen. Will man aber diese Terminals tatsächlich auch langfristig für, jetzt sage ich mal, grüne Gase oder Ammoniak nutzen, dann müsste man das, jetzt eben schon in der Planungsphase mit berücksichtigen. Ähm, jetzt ein Terminal zu bauen, das für LNG ausgelegt ist, um es dann später umzurüsten, das ist eigentlich ja, nicht, nicht, also es ist wirtschaftlich nicht darstellbar und ob es jetzt irgendwie technisch umsetzt, also dass man noch einzelne Teile vielleicht wiederverwenden kann. Aber ähm, ja, eigentlich äh, genau, müsste, man, müsste man das jetzt schon besser absehen können. Und das ist schwierig gerade. Ja, vielen Dank. Es war eine, eine schwierige, große Frage und ich glaube, du hast das ganz gut äh, dargestellt, dass es da eben noch viele äh, offene Fragen gibt und man das nicht immer so einfach schnell einen Stempel drauf machen kann. Aber es ist ja Wasserstoff-Ready und deswegen ist es eigentlich eine gute Infrastruktur. Ähm, das fand ich jetzt nochmal wichtig zum Abschluss. Ähm, mit Blick. Auf Dazu muss man vielleicht auch sagen, also auch der Begriff Wasserstoff-Ready ist ja auch nichts, was klar definiert ist. Also was bedeutet das? Nur um das nochmal kurz einzuordnen. Also ähm, das kann eben bedeuten, dass die Infrastruktur äh, eine gewisse Toleranz hat gegenüber Wasserstoff, also dass irgendwie 20, 40, 50 Prozent, also das bedeutet nicht, dass 100 Prozent Wasserstoff damit äh, dann äh, transportiert oder genutzt werden kann. Ja, das ist ja auch nochmal spannend, weil im Endeffekt wollen wir ja zu 100 Prozent Wasserstoff, weil wir wollen ja von Erdgas weg. Also das ist auf jeden Fall auch ein, ein wichtiger Einwand nochmal. Ähm, mit, mit Blick auf die Uhr ähm, muss ich auch, glaube ich, die, die Fragerunde an dieser Stelle äh, beenden und dir auf jeden Fall ganz herzlich danken für deine ganzen Antworten, Einblicke. Ähm, das war auf jeden Fall sehr umfangreich. Wir haben viel gelernt. Ähm, also zum Beispiel, dass wir weiterhin LNG aus Russland auch bekommen, auch wenn die Pipelines vielleicht stillstehen. Auch, dass wir in der EU oder in Deutschland, anderen Ländern, das LNG wegkaufen, weil wir, weil wir einen höheren Preis bieten können. Das Sparen, also Effizienz und Suffizienz, sehr wichtig ist jetzt kurzfristig mit Blick auf den nächsten Winter, aber auch langfristig eben für die Erreichung der, der Klimaneutralität. Ähm, wir haben viel über Methanemissionen gesprochen, die ähm, eben noch mal viel stärker wirken als CO2, und dass es da eben noch viel zu wenig Forschung, viel zu wenig Daten gibt, ähm, und dass die äh, Emissionen aber in Realität bei Erdgas oft höher sind als gedacht. Ähm, und zum Schluss war dein Fazit eben, Erdgas ist äh, keine Brücke. Wir müssen vor 2030 auch da deutlich äh, aussteigen. Äh, wir bräuchten eigentlich eine neue Infrastrukturplanung nochmal auf Basis dieser Annahmen, äh, wie wir äh, eben dann gut in Richtung Klimaneutralität kommen, ohne jetzt fossile Infrastrukturen zu äh, in also in den Login von fossilen Infrastrukturen ähm, zu ähm, haben. Und äh, eben noch mal jetzt zum Schluss, äh, dass eben Wasserstoff ready nicht bedeutet, es kann 100 Prozent Wasserstoff äh, transportieren und dass auch da eben noch viele Untersuchungen äh, gemacht werden müssen und viele offene Fragen sind bei der Umrüstung der Infrastruktur. Ich äh, danke dir ganz herzlich für, für deine Vorträge, für deine Zeit. Ich danke auch dem Publikum für die rege Beteiligung. Ich habe gesehen, im Chat wurde auch viel geteilt. Äh, Links zu Dokus und auch noch mal zu äh, den Menschenrechtsverletzungen waren ein Artikel zu Me Methanmessungen, Methanemissionen, also da könnt ihr auch gerne noch mal reingucken. Bevor wir jetzt äh, schließen, habe ich noch zwei abschließende Fragen für unsere Auswertung an das Publikum, nämlich äh, wie fandet ihr die Länge dieser Einheit mit 75 Minuten? Es war ja wieder nicht genug Zeit für alle Fragen. Und ähm, habt ihr auch schon am ersten Grundkurs dieser Reihe teilgenommen. Der war ja im Oktober zum Thema Versorgungssicherheit und Energiepreise. Und ähm, da würde ich euch noch mal kurz um Beantwortung bitten. Und ähm, alle, die das dann getan haben, denen äh, wünsche ich einen schönen Abend. Äh, danke euch und Ihnen allen für die Teilnahme und ähm, ja, hoffe, Sie konnten was Neues lernen und mitnehmen.